Erinnert euch noch an die coole Westernstadt New Dawn, die ich euch vorletzte Folge gezeigt habe. Nun ja, diese wurde komplett in die Luft gejagt. Also ich wollte ganz kurz mal hier wieder daheim vorbeischauen, weil ich schon lange nicht mehr zu Hause war. Geil, die gesamte Westernstadt ist, ist kaputt. Geil, Junge. Und mein Shop ist auch einfach zur Hälfte zerstört, Junge. Deine Wildschule Bild, leben noch. Deine Wildschule leben noch. Mein ganzes Gold wurde mir, by the way, gestohlen. Es ist keine Stadt mehr, die brauchen wir nicht mehr aufbauen. Lass, lass, lass bitte in mein Land ziehen, ich will, ich will, ich will das hier nie wieder sehen. Ja, mein Hund lebt wenigstens noch. Hundi, du folgst mir jetzt. Er hat äh, alle meine Hunde bis auf zwei getötet. Ja geil, er ist hier. Ich packe ihn in deinem Haus, okay? Ich, ich setze ihn jetzt erstmal zu den Chests hier. Obwohl wir New Dawn eigentlich erst aufgeben wollten, hatten wir sie dann doch wieder neu aufgebaut. Samu hat hier alles repariert. Also natürlich alles von Hand repariert, wie sich das gehört, nicht wahr? Natürlich, also wie, wie, wie, also wie sollte man das sonst machen, ganz ehrlich? Ja, also insbesondere mein Shop ist immer noch komplett zerstört von dem einen Angriff, aber jetzt wird hier, jetzt baut er hier gerade auch einen neuen Bahnhof, der entsteht jetzt, ist auch ganz geil. Wegen meinem Schild, by the way, ich gehöre jetzt auch der Allianz an. Ich muss sagen, irgendwie habe mich der Ehrgeiz gefangen, alles zerstört und das wieder aufzubauen. Ja, ich find's cool, also mir gefällt die Westernstadt. ich finde es cool, dass wieder alles aufgebaut wird und ja dann morgen. Ja, Leute, erinnert ihr euch noch, wie ich erst gestern, es war sogar gestern oder, oder so, ich ja ich noch mal sogar erst gestern, dass ich gezeigt habe, wie, wie jemand die ganze Stadt zerstört hat und nachdem viel repariert wurde, wurde einfach alles wieder zerstört. Geil. Ihr müsst bedenken, das hier war alles in einem Berg drinne. Und hier alles mit samt meinem Shop, einfach, einfach alles, das, das Bahnhofsgebäude wurde auch nochmal weggesprengt. Hier wurde was weggesprengt. Das, das hier ist das einzige Gebäude, das jetzt noch steht. Und das hat Samu wieder neu aufgebaut. Und selbst der Pferdestall ist weg. Und was halt auch geil ist... Ich habe erst vorgestern oder sogar, nee, nee, Quatsch, gestern. Gestern habe ich erst das Video hochgeladen, dem ich gefragt habe, wie ich meinen Hund nennen soll. Meine Willys leben noch und ich muss schnell halt schauen, ob mein Hund noch lebt. Okay, ich muss jetzt schnell nachschauen, weil ich habe meinen Hund eigentlich hier in Samu's ähm, Base eingepackt, ebenfalls jemand wieder griefen möchte. Und ich hoffe, der steht jetzt hier auch, ja, chillig. Nein, das ist nicht mein Hund! Wo ist mein Hund? Mich habe ich hab schon meinen Hund zur Chest hingestellt? Ich habe einen Hund für, äh, umgebracht, weil ich Level brauchte. Ich hoffe, das war nicht deiner. Mädchen, von den 10.000 Hunden hast du jetzt aus Versehen meinen umgebracht, weil der, der da oben steht... Ja, hat... vor allem, die kriegen nicht mal Level. Geil, das heißt, mein Hund ist jetzt irgendwie weg. Hat noch nicht mal für eine Folge einen Namen. Ich kam noch nicht mehr dazu, ihm einen scheiß Namen zu geben, Junge. Ich habe mich hier geparkt. Ich dachte, bei dir ist er sicher. Stell dir mal vor, da wird jetzt einfach ein Hund sparen. Slash Summon Ich glaube, kaum, dass hier so so, so, ein, so ein Hund spawnt, der dann vielleicht sogar schon so ein Name-Tag hat und dann irgendwie so. Komm mal, auf die deiner, komm mal auf die Fläche deines Hauses. also nee, du machst dir selber einen, richtig? Ja, ja okay. Will ich einen ercheateten Doggo haben? Problem. Obwohl, vielleicht funktioniert ja Move und Speed. Dann will ich einen ercheateten Doggo haben. Warum will, willst du das ein Hund dann. Ja, natürlich, Digga. Ich habe ja Ogoli auf den Server gelassen, richtig? Weißt du, er kam in die Stadt hier, also in Newland, und hat gefragt: "Ey, gibt's hier irgendwo Space, wo ich ein Haus bauen kann?" Ich habe ihm all den Space gezeigt, den wir haben. Ich habe ihm sogar die Inseln gezeigt, USB. Hat er gesagt: "Dein Haus ist schön. Ich baue dir jetzt einfach drunter." Ich, haha. Er drei Minuten später hat mein komplettes Haus unten drunter ausgehöhlt, hat sich da Kisten reinplatziert und lebt jetzt unter meinem Haus. Er lebt unter. Ich dachte, es wäre Schok, aber es war kein Schokert. Er lebt unter meinem Haus. Wait, das, das, das will ich mir jetzt angucken. <lacht> Nein, Nein. folgt mir. Folg mir. Folg mir, ich seh's schon, ich seh's schon. <lacht> Hier, guck mal, guck mal runter! Seine Einrichtung! Seine Öfenpflanze Ich hätte es Ich jetzt ernst nehmen sollen. Weil das, das Problem ist, ich kann, kann unter mir auch nichts kaputt machen, weil du weißt ja mein Haus. Ja, Leute, ich habe einen Hund und bevor jemand fragt, das ist ein ganz normaler Hund. Er hat ein farbiges Name-Tag, das ist ganz normal, ist komplett... <lacht> komplett Vanilla. <lacht> komm, Huni, komm. Das ist Jimmy. Leute, schreibt in die Kommentare, ob ich den einfach behalten soll, so wie er ist. Ich hoffe, dieses kleine Update hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.